Also manchmal ist es doch echt zum Haare raufen. Ständig kommt irgendwas dazwischen, man kommt einfach zu nichts, oder? Wenn du diese oder eine ähnliche Situation kennst und das in Zukunft vermeiden willst, dann bist du in diesem Video genau richtig. Vielleicht willst du aber auch in Zukunft ähm, ja erst von zu Hause aus arbeiten, suchst noch ein paar Tipps, wie du ja, das schaffst, dass du ja, ohne Ablenkung arbeiten kannst, dass du fokussiert arbeiten kannst, dass du die Dinge, die du dann auch tatsächlich umsetzen willst, dass du die erledigt kriegst, ähm, dann bist du jetzt hier in diesem Video genau richtig. Bleib dran und ich werde dir jetzt meine besten Tipps aus dem ja, Homeoffice-Alltag mitgeben. Also bleib dran. Ja, mein name ist oliver schirmer ich arbeite seit circa ja, acht bis zehn jahren ähm, überwiegend von zu hause aus und ähm, ja von zu hause aus arbeiten hat natürlich ähm, super viele vorteile aber es gibt natürlich auch ähm, ja, den ein oder anderen nachteil und ein nachteil ist definitiv dass es zu hause viel viel mehr ablenkung gibt ähm, als das jetzt zum beispiel in einem büro der fall ist und äh, ja aber auch dafür kann man sich wappnen oder gegen diesen fall kann man sich wappnen und ähm, ich möchte dir jetzt in diesem video ja die tipps teilen die mir super viel geholfen haben die letzten jahre ähm, fokussiert zu arbeiten und ja wenn du diese tipps beherzigst dann ähm, ja, wird es ähm, dir ebenfalls so gehen dann hast du ja gute chancen dass die dinge einfach ähm, ja wenn du von zu hause aus arbeitest eben leichter werden der erste punkt ja den du ähm, auf jeden Fall haben solltest, ist gerade, wenn du in der Selbstständigkeit bist, ja, wenn du wenn du ähm, Networker bist, von zu Hause aus arbeitest, dann ist das Wichtigste, was du haben musst, ist ein Ziel. Ähm, jetzt fragst du dich, was hat ein Ziel zu haben mit dem Homeoffice zu tun? Ähm, meine feste Überzeugung, das sehe ich bei vielen Menschen, es ist egal, ob du in einem Büro arbeitest, ja, ob du in einem Büro hingehst, also wir hatten auch schon ja, quasi Gemeinschaftsbüros und ich konnte eins immer feststellen, wer kein Ziel hat, ja da ist es völlig egal ob die person also ich spreche jetzt von der selbstständigen tätigkeit zum beispiel im network marketing ja ähm, geht es ja hier im großteil auf diesem auf diesem kanal um network marketing deswegen bleibe ich jetzt einfach auch in dem bereich aber du kannst es auch auf andere bereiche transportieren auf jeden fall äh, lange rede kurzer Sinn. ich habe festgestellt dass die menschen die ähm, kein ziel haben es ist völlig egal ob die von zu hause aus arbeiten oder vom büro aus ähm, die werden sich so oder so schwer tun. Wenn du aber ein Ziel hast, was dich wirklich antreibt, dann hast du auch äh, eine ganz andere Art und Weise äh, drauf, ja, an äh, an deine Arbeit überhaupt ranzugehen. Das heißt, du wirst für dich schon überlegen, wie kannst du irgendwelche Ablenkung vermeiden, weil du möchtest ja schnellstmöglich dein Ziel erreichen. Und wenn das Ziel wirklich groß genug ist, wenn es dich anspornt, ja. Ähm, dann ist das schon mal äh, ein Großteil der Miete, die die du brauchst, um deine Ziele dann tatsächlich zu erreichen. Ähm, der zweite Punkt ist, ganz wichtig: setzt dir feste Arbeitszeiten. Gerade wenn du von zu Hause aus arbeitest, dann ist es so, ähm, ja, die Gefahr besteht dann doch, dass man vielleicht sagt, ach, ich fange morgen eine Stunde später an, dann macht man das den, den Tag drauf wieder, zwei Tage drauf wieder und zum Schluss fehlen dir am Ende der Woche wichtige Stunden, die du benötigst, ja, um deine Aufgaben eben, ja, zu erledigen. Ähm, das trifft aber auch nicht nur auf die Arbeitszeit zu, sondern sorgt dafür, dass du auch Pausen einhältst, weil hier ist auch ähm, oft der Fehler oder der Feierabend, ja, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass, ähm, ja, gerade wenn du von zu Hause arbeitest und das Büro vielleicht nur einen Raum weiter entfernt ist, ja, dann neigt man oft dazu. Das ist auch so zum Beispiel ein, ein Thema, mit dem ich immer wieder zu kämpfen habe. Also ich habe nicht das Thema, dass ich, äh, ja, zur Arbeit quasi hin muss, sondern ich habe eher das, äh, das Problem, von der Arbeit wegzukommen, weil es natürlich ähm, auch unheimlich viel Spaß macht, weil es unheimlich viel Freude macht, weil es das ist, was ich was ich von Herzen gern tue. Ähm, aber trotz alledem hast du ja auch noch ein Privatleben. Du hast ähm, Freunde, Familie und da ist es einfach auch wichtig, dass du für dich zumindest im Großen und Ganzen einen festen Arbeitsrahmen setzt, dass du ja, ich sag mal so eine Art Kernarbeitszeit hast, die du dann einhältst. Ja, ähm, wichtig ist aber auch, dass du im, im gerade wenn du von zu Hause arbeitest, dass du lernst, ähm, nicht gegen ähm, ja unvermeidbare dinge anzukämpfen ja sondern dass du dir überlegst wie kannst du die in deinen arbeitsalltag integrieren wenn zum beispiel immer um die gleiche uhrzeit der Postbote kommt ja dann wäre es echt nicht klug jetzt zu diesem zeitpunkt videos zu produzieren weil dann ähm, ja wirst du aus dieser Routine eben halt rausgerissen. Du kannst das Ganze nochmal machen. Das heißt, du verlierst auch wieder wertvolle Zeit. Was kannst du tun? Sprich mit dem Postboden, ob er wirklich immer so ungefähr in diesem Zeitfenster kommt. ja. Und dann kannst du, also es wäre jetzt in diesem Fall mit dem Postboden, dann kannst du ähm, ja in dieser Zeit eben Dinge tun, die die jetzt weniger wichtig sind während du äh, zum beispiel die aufnahme von videos dann auf uhrzeiten festlegst, wo du definitiv dann halt ungestörter bist oder du kannst natürlich auch alternativ die klingel abstellen also ähm, schafft dir dann im prinzip diese zeiträume so dass sie für dich halt optimal sind ja genau ähm, dann ist wichtig prioritäten setzen ähm, setzt dir einfach äh, Prioritäten, indem du am Abend davor oder morgens dir die drei bis äh, ja, sechs wichtigsten Dinge ähm, aufschreibst, die du ähm, am nächsten Tag oder halt heute erledigen willst. Ja, und diese drei Dinge sollte jetzt aber nicht sein: äh, Ich muss mal wieder das Büro aufräumen oder äh, ich muss was zur Post bringen, sondern es sollten wirklich drei bis sechs Dinge sein, die wirklich dich deinem Ziel näher bringen. Ja, also äh, die dir Einkommen bringen, die, die auf das einzahlen, dass du halt deine Ziele dementsprechend erreichst. Ja, und da solltest du wirklich darauf achten, dass du dann dir hier diese Prioritäten setzt und diese Prioritäten dann am besten am Anfang des Tages dann erledigst als deine ersten Aufgaben. Und erst wenn du diese drei bis sechs wichtigsten Aufgaben erledigt hast, dann kommt alles andere. Ja, also auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Prioritäten setzen. Dann der vierte Tipp ist, dass du Routinen schaffst. Ja, ähm, mit Routinen meine ich jetzt ähm, zum Beispiel, wenn du morgens aufstehst. Das hat mir zum Beispiel super ähm, viel geholfen, dass du morgens deinen gleichen Ablauf hast. Ja, dass ähm, du quasi dein Unterbewusstsein darauf trainierst, wenn ich jetzt das und das und das tue und dann danach das, dann fange ich an zu arbeiten. Ich gebe dir ein Beispiel: Wenn du zum Beispiel ähm, äh, morgens joggen gehst, so wie ich das ähm, ja drei bis viermal die Woche mache dann weiß ich nach dem joggen klar ähm, duschen etc und da danach habe ich am anfang ähm, für mich ein ritual gehabt heute brauche ich es nicht mehr aber ähm, ich mache es trotzdem sehr häufig noch dann mache ich mir zum beispiel einen kaffee ja oder ein wasser ja das was das was du dann machst ist ähm, egal es geht ja um das um die sache und ähm, dann weiß ich schon okay dieser Kaffee, den nehme ich jetzt mit an meinen Arbeitsplatz und jetzt starte ich meine Arbeit. Ja, so. Ähm, und das ist einfach wichtig, dass du da so ein gewissen, äh, gewisses Ritual hast, einen gewissen Punkt, dass du einfach verinnerlicht, okay, wenn das jetzt erledigt ist, dann gibt es jetzt auch keine Diskussion mehr, sondern dann geht es an die Arbeit. Ja, hat mir super viel geholfen. Heute ist es jetzt kein Problem mehr. Ähm, aber gerade zu Beginn ähm, deiner selbstständigen Tätigkeit ist das ähm, sicherlich eines der wichtigsten äh, Dinge, dass du ähm, vom Aufstehen bis zum Start ähm, der, deines Arbeitstages, dass du da den gleichen Ablauf hast, dass du dich quasi so verhältst, wie wenn du zu einer normalen Arbeit hinfährst. Ja, also ganz wichtiger Punkt: ähm, Routinen setzen. Dann ähm, der nächste Punkt. Ähm, dass du einfach einen, einen, einen schönen ähm, und vor allen Dingen einen festen Arbeitsplatz für dich hast. Ja? Ähm, sorg dafür, dass dort ähm, gutes Licht ist, dass, ähm, dass äh, frische Luft da ist, ja? dass du äh, regelmäßig lüftest. Das sind alles Dinge, die zahlen auf das Wohlbefinden ein und die zahlen auch darauf ein, dass du dich gern auch an deinem Arbeitsplatz aufhältst ja? und dort arbeitest. Ja, ist ähm, einfach wichtig, dass du nicht dann irgendwann anfängst, okay, ähm, Jetzt arbeite ich mal von vom, vom Wohnzimmertisch, von der Couch, was man natürlich alles machen kann. Aber gerade zu Beginn ist es wichtig, dass du, dass du dir einen festen Arbeitsplatz installierst. Einfach auch, damit diese Gewohnheit ähm, da nicht verloren geht. Also kann ich wirklich ähm, nur empfehlen, ähm, dass du dir das Ganze einfach, ähm, ja, schön machst ja dass dein arbeitsplatz da ist dass du alles was du zum arbeiten brauchst gleich um dich herum hast nicht erst in andere räume gehen musst. Ähm, genau also fester arbeitsplatz vor allen dingen schöner arbeitsplatz und dann der letzte punkt ähm, ist muss kurz drauf gucken ist organisiere ja ähm, dich organisiere deine arbeitsabläufe ja organisiere deinen dein arbeitsalltag was meinte ich da damit? Ich zum Beispiel, ich zeige dir das mal kurz, ähm, habe zum Beispiel für mich, ähm, also früher hatte ich den, den Hang relativ viel zu komplizieren, alles zu verkomplizieren, ja. Und heute ähm, mache ich es mir eigentlich so einfach wie möglich, ja. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel so einen Plan, ja, und in diesem plan denn das ist gleichzeitig auch mein tracker ja das heißt es gibt gewisse aktivitäten die bei mir sehr sehr häufig innerhalb eines monats vorkommen ja und die immer wieder die gleichen sind das heißt macht ihr einfach mal die mühe schreibt ihr auf, was kommt denn eigentlich immer wieder vor und vor allen dingen diese aktivitäten hier die hier draufstehen das sind alles dinge die auf meine Ziele einzahlen. Ja, also da steht jetzt nicht ähm, Wäsche waschen drauf oder sowas, ja, sondern hier steht einfach nur Dinge drauf, die auf meine Ziele ähm, quasi einzahlen, ja. So, und dann ist es gleichzeitig ein Tracker für mich. Das heißt, ich gehe am Abend vorher her und mache mir einen kleinen Punkt auf die Aktivitäten, die ich jetzt am nächsten tag machen muss und in der monatsvorschau mache ich dann halt die punkte die an gewissen tagen eben immer erledigt sein müssen ja und so kann ich da auch nichts vergessen so und dann mache ich das am abend vorher und am nächsten tag ähm, mache ich einfach einen haken rein oder mal das ganze kästchen einfach aus und sehe dann so am ende des tages was ähm, habe ich alles gemacht kann ich dann aufheben und ähm, wenn ich zwölfmal im, im monat das gemacht habe habe ich dann auch gleich, kann ich meine Auswertungen erstellen und sehe, wo bin ich vorangekommen, welche Dinge sind mir noch nicht so leicht gefallen. Zusätzlich habe ich noch einen Kalender, den mache ich online. Ja, da stehen auch dann nur Termine drin und ich habe eine ganz normale To-Do-Liste, einfach ein Blatt Papier für Dinge, die jetzt nicht hier draufstehen, weil es gibt ja auch immer mal wieder Vorgänge, die, die halt so vorkommen, ähm, die, die dann eben halt dort notiert werden müssen und diese drei tools reichen mir im großen ganzen aus ähm, ja um ich sag mal meine to do's und so weiter zu organisieren ein tipp an dieser stelle noch such dir wenn du für to do's das ist jetzt im prinzip für mich ja wenn du jetzt aber mit einem team zusammenarbeitest wo du verschiedene projekte managen musst dann brauchst du natürlich ein tool mit dem du das kannst aber wichtig an der stelle so ein tipp von mir ähm, Such dir für, für jede Aufgabe, wo du ein Tool brauchst, ja, auch wirklich nur ein Tool raus. Bei mir war es zum Schluss irgendwann mal so, dass ich, ähm, ja, ich hatte OneNote, ich hatte Evernote, Google Notizen und zum Schluss wusste ich nicht mehr, wo habe ich eigentlich was erfasst und heute ist für jedes Tool einfach ein eine, ähm, für jede Aufgabe ein Tool da und ich weiß genau, wo finde ich was. ja Also versucht dich da auch, da ist weniger mehr, versucht dich einfach auf das zu fokussieren, was du tatsächlich brauchst und lass den Rest dann weg. ja Ein weiterer wichtiger Punkt, was ähm, zu dieser Organisationssache dazugehört, ist, dass du ähm, für dich einfach... Schauen solltest, dass du ähm, gewisse Aufgaben, die Ähnlichkeit haben oder die gleich sind, dass du die bündelst. Also ähm, nicht morgens ähm, gleich mit dem Support anfangen, ja, oder ähm, anfangen, dann deine Mails ähm, zu checken, außer es wäre wirklich wichtig, dass es ein, eine wichtige Aufgabe für dich ist, ja. Ähm, dann musst du das natürlich tun, aber ähm, support oder solche dinge telefonate zum beispiel ja dass du dir an einem dass du dir am tag immer einen gewissen zeitraum äh, fix machst an dem du dann halt nur telefonate führst ja weil es ist viel ähm, die Sache ist die, wenn du mal in der Aufgabe drin bist, dann fällt, dann, dann, dann fällt dir die Masse ja, ähm, leichter, ja, weil du bist dann schon mal in, in, einem, in einem Aufgabengebiet drin. Beispiel Akquise, wenn du Telefonakquise betreibst, ja, ähm, und machst morgens ein Telefonat, mittags Mittagstelefonat, ähm, abends Telefonat, dann fällt es äh, viel schwerer, wie wenn du ähm, sagst, okay, ich habe den Zeitraum jetzt von 1 bis ähm, 16 Uhr und ähm, telefoniere dann ähm, in diesem Bereich mache ich dann meine Anzahl an Calls, ja, und ähm, bin dann in diesem Thema auch drin, ja. Ähm, besser wie wenn du das Ganze einfach stückelst oder deinen Support zum Beispiel zu einer gewissen Uhrzeit, ja. Sofern das dann eben halt dein, ähm, ja deine arbeit eben halt zulässt ähm, da wir jetzt hier immer über network marketing sprechen sollte das für dich als Networker an und für sich ja kein problem sein ja oder wenn du youtube videos machst nimm dir vielleicht einen tag in der woche an dem du nur videos produzierst oder wenn du sagst nein ich möchte es lieber jeden tag machen dann eben zu einer gewissen zeit zu einer gewissen uhrzeit dann einfach diese aktivitäten ähm, ausführen okay ähm, ich denke ähm, das, da machen wir jetzt einfach den Deckel drauf. Das sind meine wichtigsten Tipps zum Thema Arbeiten von zu Hause. So meisterst du ja das Homeoffice. Ähm, wenn das Ganze für dich interessant war, ja, dann würde ich mich freuen, wenn du es mit deinem Netzwerk teilst, wenn du mir deine Fragen schreibst, auch wenn du Anregungen hast, ähm, nutzt gerne die Kommentarfunktion, gib der ganzen Sache einen Daumen hoch, wenn das für dich ähm, ja hilfreich war. Ansonsten, falls du Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten, findest du unterhalb des Videos weitere Informationen, kannst du dir kostenlos anfordern. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg, alles, alles Gute. Bis wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.